Hey Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns das neue Pet Love X Update an. Los geht's! Das neue Update ist draußen. Um, so ein neues Lucky Update wird scheinbar sein. 7. Januar, Lucky Domino's Pets, Rainbow Lucky Blocks. Black Lucky Block Event. Also es gibt wieder den schwarzen Lucky Block und es gibt Rainbow Lucky Blocks. Auch ganz cool. Repeat Gold und Rainbow Button. Ich glaube, das ist sowas wie Auto-Converting. Wenn das der Fall ist, wäre das mega geil. Always Keep Settings. I don't know, was Always Keep ist, aber das gucken wir uns dann auch gleich an. Player Trade Rating, haben wir ja schon gesehen, dass es eine Trade History gibt und man kann die Trades dann irgendwie raten. Äh, Trading Improvements, werden wir uns auch noch vielleicht noch angucken, aber bei Trades bin ich erstmal vorsichtig. Neue Achievements, gucken wir auch gleich rein, Bugfixes, New Wellm next week. Und jetzt ist es offiziell, dass nächste Woche dann ein neuer Bereich kommt. Lucky Block abbauen, hm, Lucky Block, oh, Lucky Blocks. Und wenn es Lucky Blocks gibt, dann müssen wir natürlich wieder Pet Sending auf Single setzen. Die Lucky Blocks haben neue Farben bekommen. Die kleinen Lucky Blöcke sind jetzt lila. Die großen Lucky Blöcke sind jetzt orange. Nein, ich will keinen Tiger. So. Und Lucky Blöcke haben immer noch das gleiche Problem, dass wenn man gerade hatcht, dass man keine neuen Lucky Blöcke öffnen kann. Ich hasse es. Das war das Einzige, was mich bei Lucky Blöcken genervt hat. Sonst habe ich Lucky Blöcke geliebt. So. Da vorne, ui, ein Rainbow Lucky Block. Und ich habe meinen ersten ähm, Golden Lucky Dominus. So, was ist in dem Rainbow Lucky Block drin? Und... Okay, Legendary Diamonds dropped. Nice. So. Also die Lucky Blöcke gefallen mir. Die werde ich bestimmt auch noch, noch weiter farmen. Und vielen lieben Dank für die 2,49 Euro. Meku LS, du bist der Beste. Vielen lieben Dank. Schickt alle gerne mal ein paar Herzen in den Chat. Meku. So. Aber ich wollte gerade noch Lucky Blöcke öffnen. So. Und... History. Es gibt so viele Sachen, die ich angucken will. Noch einen. Ich gucke mir jetzt erstmal den Lucky Dominus an. Wie gut ist der denn? So Lucky Dominus. Also wenn der jetzt doch der ist, der ist ein bisschen besser als die Mrs. Claus. Hat man ja auch so erwartet. Mit 48.000 Trillion Strength hat Magnet ein normales Teamwork und Breaker. Also drei Verzauberungen gar nicht mal so schlecht. Und warte, habe ich den nicht eben noch in besser gezogen? Ja hier, ich habe den in Gold gezogen. Da dann 145 Trillion Stärke. So, ich gehe jetzt erstmal zum Converting, um zu gucken, ob es wirklich sowas wie Auto-Converting gibt. Wir können auch einmal kurz in Auto-Settings gehen. Okay, Auto-Delete. Delete Basic Pets, Epic Pets, Rare Pads, Legendary Pads habe ich alles an. Ich mache mal das hier auf Key. Auto-Hedge. Jetzt haben wir hier Show UI. Triple X, Octuple X. Okay, ist in Ordnung. Always Keep. Ah! Gold Pads immer bei Exclusive, Basic, Rare, Epic... Ich würde sagen, eigentlich Mythical. <lacht> nee, eigentlich exclusive. So Rainbow Pets always keep. Bei. Da würde ich sagen, Legendary würde ich schon gerne keepen. Kann man so machen. Und Shiny Pets würde ich auch always keepen. Shiny Pets sind etwas seltener, deswegen sagen wir always keep shiny Pets. Wobei aber Basic Pets. Na gut, sagen wir ab Epic. So. Das ist cool, dass es solche Einstellungen gibt. Warte, jetzt einmal hier redeem. Dankeschön. So, jetzt gucken wir hier einmal. Wenn ich jetzt hier reingehe und sage, ich habe Mrs. Claus. Also, es scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe eine hundertprozentige Chance. Macht er Gold. Und dann habe ich hier Repeat. Oh, okay, das, das macht mir das Leben auch ein bisschen leichter. Wenn ich dann Repeat. Okay, das ist nett. Das ist nett. Das ist näher dran an Auto-Converting. Man kann auf jeden Fall sehr viel schneller konverten. Ich bin zufrieden. Es ist nicht komplett Auto-Converting. Man muss immer noch was dafür tun. Aber es nimmt an diese furchtbare Zeit ab, wo man so ö ö ö ö ö ö machen muss. So, hab schon vier lack dominos Ja, ich glaube auch, dass die wieder leicht zu bekommen sind. Das sind ja auch Lucky-Blocks, ne? Ein bisschen Lucky kann man ja hier wohl sein, wenn man die öffnet. Es gibt aber noch kein neues Gebiet. Die Lucky Blöcke werden ja noch viel interessanter, wenn dann ein neues Gebiet rauskommt, dass man dort direkt die neuen Pets aus dem neuen Gebiet farmen kann und Preston hat den Server runtergefahren. Okay, dann eben nicht. Aber dadurch bin ich jetzt auf dem öffentlichen Server. Ihr könnt mir nachjoinen, wenn ihr möchtet. Also wenn ich dann irgendwann mal auf den Server ankomme. Einmal hier auf die Achievements gucken. Was gibt's denn jetzt für neue Achievements? Abandoned, Secret World, Retired. Nein, das werden die, glaube ich, alle nicht sein. Ähm, um, nope, nope, nope. Dann sind die wahrscheinlich hier irgendwo dabei. Hatch an Exclusive Pet. Ich habe kein Exclusive-Pad gehatcht. Ihr seht es. Ich habe noch nie ein Exclusive-Pad gehatcht. Noch nie. Naja. Aber ich weiß nicht, welche die neuen Achievements sind. Vielleicht sind es einfach nur neue äh, Massen-Achievements, die ergänzt wurden. Für die Leute, die schon richtig krass sind und alle möglichen Achievements durchgegrindet haben. Das kann natürlich auch sein. Was gab es noch? Es gab Trading-Improvements. Ich werde jetzt einfach mal eine Person untraden. Ich wollte eigentlich 7 Uhr untraden, aber in Ordnung. So, du bekommst von mir jetzt einfach mal. Ähm, hier, du bekommst von mir eine Party-Cat. Machen wir so. Habe ich eine PartyCat? Ja, hier, bitte sehr. Das ist ein guter Deal. Er schreibt Hallo. Oh, kennt er mich? <lacht> Na gut, umso besser. Danke für die Pets und bitte viel Spaß mit der PartyCat. Wie kann ich denn joinen? Um mir nachzujoinen, müsst ihr einfach nur mir auf Roblox folgen und dann könnt ihr nachjoinen, wenn ich auf dem öffentlichen Server bin und genug Platz auf dem Server ist. Ich fange gerade erst an mit Pet Simulator. Dann ist das jetzt perfekt, weil Leute, die jetzt anfangen, können ja an den Lucky Blöcken viel besser nach oben fahren. Nicht vergessen auch immer schön die Boosts mitzunehmen, wenn es gerade nicht schnell weitergeht. Und da vorne diese Kiste hier, die Belohnung abzuholen. Wenn man sie denn freigespielt hat. So. Es gibt einen Unterschied zwischen Dominus Lucky und dem normalen Lucky. Ich gucke noch einmal nach, was war dieser andere Lucky, den ich gerade eben gezogen habe. Kicken wir mal nach. Hier haben wir Lucky Dominus. Aber haben wir noch andere Lucky? Ich war der Meinung, ich hätte eben was gezogen. Aber vielleicht wurde es auch auto-deletet. Weil vielleicht war das auch nur Legendary. Und Legendary wird von der auto-deletet. Na gut. Dann nicht. Kann man halt nichts machen, ne? Conny, ich habe eine Mod-Bewerbung dir geschickt. Ja, ich werde mir die vielleicht in ein, zwei Monaten mal angucken. Wenn ich aktiver Livestreame, dann brauche ich auch Moderatoren. So. Übrigens, Huge Black Lucky Block Event ist in 49 Minuten am Spawn. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so wiederholt wie beim Silvester Event, dass das alle drei, vier Stunden passiert. Oder ob das jetzt zweimal am Tag ist, weil das ist ja zufälligerweise auch da, wo der Mystery Merchant kommt. Aber der Conny aus dem Off weiß es. Der Block erscheint zu jeder vollen Stunde. So... Sehr Dankeschön für das Mythical. Ich werde jetzt auch einmal das hier noch öffnen. Aber ich habe genug Lucky Blöcke in dieser Welt gefarmt. Aber was ich jetzt gucken wollte. Also erstens, seit als ich auf Trade gegangen bin, hier unten kann man jetzt die History sehen. Hier sehen wir jetzt meine Trade History, würde ich sagen, war ein super guter Trade. Gibt ein Plus 1 Ich kann auch ein Minus Eins. You already rated this Trade. Code 100, okay, dann darf ich nicht noch mal raten. Gut zu wissen, wir dürfen nur einmal raten. Das bedeutet, seid sparsam mit euren Dislikes. Wir wissen nicht genau, was es jetzt wirklich bewirkt, wenn man Dislike. Nicht, dass Preston da irgendwie so ein smartes Autobahnsystem eingebaut hat, weil dann wäre das gefährlich für YouTuber, wenn die traden. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht mit euch traden. Ein weiterer Grund für mich, nicht mit euch zu traden, Leute. Und wir gucken einmal auf den Exclusive-Shop. Was? was? Das sieht Preston aber gar nicht ähnlich. Ein Update ohne neues Exclusive-Eck? Man kann immer noch das alte kaufen. Preston? Preston will kein Geld, kann das sein? Bei mir auf dem Server hat jemand den Exclusive-Domino gezogen. Ja, cool, den hätte ich jetzt auch gerne. Gib, gib, gib, gib, gib, gib, gib, gib, gib, gib, gib. Gibt, gibt, gibt Magnet, Strength, Shadow Coins. Ach so, Shadow Coins. Das wird dann wahrscheinlich aus dem nächsten Bereich sein. Das meintest du. Okay. Das wird dann ein Enchantment sein für die nächste Welt. Dann wissen wir, okay, es gibt eine neue Währung. Die Rainbow Coins haben dann scheinbar doch ausgedient. Das meintest du mit Shadow Coins. Okay. Äh, was exklusiv exclusive? Dachte Mythical. Ähm, naja, es gibt natürlich in den äh, Lucky Blöcken, wenn man sehr viel Luck hat. Und so viel Luck werde ich nie in meinem Leben haben. Mal wieder Huge Pads, die ich niemals ziehen werde. Aber bitte, ich will... Oder Titanic. Bitte gib mir Titanic Pad. Nur eins. Oder 22. Gib mir 22 Titanic Pads, bitte. Das wäre echt nice. Und oh, wir könnten nochmal gucken, ob die Pads, wie heißt das, in dem Pet-Index auftauchen. Das wäre natürlich auch cool, wenn die im Pet-Index auftauchen. So. Okay. Ja, wir müssen erstmal warten. Das nervt mich immer noch. Dieses nebenbei gehedge. So. Toggle missing only. Super geil. Ähm, ich kann nicht schreiben. Nee, tun sie nicht. Nur der Huge äh, Dominus Lucky und Huge Lucky Cat. Ja, gut. Aber der Huge-Dominus-Lucky, den wollen wir haben. Bitte Tauchen Titanic-Pets hier eigentlich auf? Titanic-Balloon-Monkey und Titanic-Jolly-Cat. Okay. Also kann man keinen Titanic-Dominus äh, ziehen. Der sah ein bisschen groß aus in dem einen äh, Ding. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das vielleicht doch ein Titanic-Pet war. Und Emil ist auch dabei. Giftbox funktioniert... Das funktioniert wieder! Das funktioniert wieder! Augenblick, dann müssen wir jetzt unbedingt zurück zur normalen Welt. Sie funktioniert wieder! Okay. Nice. Aber was ich eigentlich machen wollte war, ich glaube, den hatte ich schon in Dark Matter. Ich claim den einfach mal wegen meiner Collection. Und ich bin Elias. Schick mir einen Party Dog. Dankeschön. Ich wollte aber eigentlich in den Settings einstellen. Sorry, aber reject pets. Tut mir leid, Jungs. Tut mir leid. Das muss ich einfach machen, weil ich sonst zu sehr zugespammt werde. Man kann ja nur begrenzt viele Nachrichten empfangen. Vielen lieben Dank. Ich bin Elias 7000 für den Party Dog. Aber ich werde jetzt einfach mal auf claim all gehen. Die Nachrichten habe ich alle schon hundertmal gesehen, weil es einfach Ewigkeiten nicht mehr ging. Freut mich, dass es endlich wieder geht. Guckt auch gerne in eure Briefkästen. Vielleicht waren da ja irgendwelche Nachrichten drin, stack, die ihr jetzt rausholen könnt. Und ich werde jetzt noch in die restlichen Banken schnell durchgehen hier. geht zum Void. Okay, ich gehe zum Void, aber ich glaube nicht, dass es beim Void jetzt was Neues, Krasses geben wird. Doch, ein Neu gibt's was, beim Void es was Neues, Krasses. Oh, was Neues, Krasses, die neue Welt. Oh, ja. warte mal. Hier ist ja Rasen im Void. Und dann schau mal in die Entfernung. Siehst du da siehst du was? Ja, ich sehe da was. Äh, ja, seh da, was. da ist nochmal der Void. Das ist nochmal ein Void. <lacht> Der Void ist einfach zweimal da. Hä? Ja. Es hat sich einfach dupliziert. Ja, es hat Kinder bekommen. Preston hat Dupen in Pets Murder X gelöscht, aber jetzt gibt es das Void geduped. Ja, er hat Void geduped. Preston dupe? Void du Preston ist ein Duper? Preston duped, confirmed. No joke. Void geduped. Aber vielleicht ist das eine alte Version vom Volt, noch ohne die coming soon treppe Da ist gar keine Welt, glaube ich, weil ich bin schon ein bisschen näher hingeflogen. Aber ich will da rauf später noch. Also, ich habe die huge summinus Lucky bekommen. Komm mal zum spawn Warte, kein Scherz. Ich komme zum Spawn. Ich hab einen, komm zum Spawn. Den hab ich gerade eben Den habe ich gerade eben Der gerade eben Den hast du aus dem Briefkasten gezogen. Nein, den habe ich gehedged. Dann würde das hier stehen in dem Chat. Bug. Bug, Ich bin Ganz genau, das ist ja komm, übrigens mein. kannst du den sehen. Ich will ja äh. auch sehen. Victor, ich hab dir das nur als Pfand gegeben. Du musst den wieder zurückgeben. Was hast du gesagt, Conny? Du hast irgendwie nur gesagt Was sagt er immer. Das ich sag ich? Sag, ich das. Sag, das mal. sag das mal, Conny. Nein. Sag das. Komm, sag. Conny. Ich sag das Trau morgen nicht. noch mal. Oh mein Nein, Gott, danke für die Exclusive-Pads. Danke, Sills02, The ThePhil, 14, Yannick Werner. Aber wo sind denn meine huge Pets? Danke, Luix. Santa. Conny, wenn du das liest, hab deine Zeit verschwendet, du bist cool. Trotzdem, danke für die 18.700 Gems, Paul. Und, ähm, kannst du mir ein Huge-Pad schenken? Nein, kann ich nicht, aber danke für die Gems. Anton, du willst einen Daumen hoch haben? Ich, ich will einen Daumen einen hoch. Da steht Black Hearts. Oh. Was, was, bin ich, Bin ich eigentlich noch unrated oder hab ich schon ein Rating? Bei mir stand noch unrated, obwohl ich. Warum? Ich haben. sollte eigentlich schon ein Rating haben. Du ja, ja, kriegst auch. von mir einen Daumen hoch. Ich hab noch nie so einen geilen Orca bekommen. Dankeschön. Ich hab schon <lacht> einen vollen Unrated. Ich hab schon in halben Stunde getradet. Ja. Keine Ahnung, Ui. vielleicht zählt das Rating erst nach 1000 Trades. Damit man sich selbst nicht hochtraden kann mit Friends. 20 Sekunden, Jungs. 20 Sekunden. So, aber ich werde in diesen drei Sekunden jetzt einfach mal mich aufs Discord muten. Und dann gucken wir jetzt am Spawn. Und da ist da der große, schwarze Lucky Block. Da steht 50. Das war's? Das war's? Das war's? Hallo? Das war das Huge-Lucky-Block-Event? Oder kommt da noch was? Ähm, Felix, war's das? Äh, warte. Das ging schnell. Ja, das war's. Das? Äh, das war's. Was? Hey, wo ist der Lucky Block, Leute? Der ist schon weg. Victor, Hä? das war ein großer Lucky Block, der hatte 50 HP. Ich hab Was? den gewonnen. Ich Was? auch. Was? <lacht> Was äh, ist das für mich? Der war nicht der so. Hä, der war gescampt! Mal Hä, der war beim letzten Mal, Mal nicht so. Ja, Beim letzten Mal, als ich das gemacht hatte, der insane viele HP. Eben, da musste man mit 10 Leuten eine Stunde lang Aber warten. vielleicht hat der äh, entsprechend viel HP, je nachdem wo er erscheint. Und jetzt war er Nein, halt am Spawn. der ist immer Nein, am Spawn. letztes Mal war der auch beim Spawn. Oh. Und hatte extrem viele HP. Das ist einfach verbuggt, das Event. <lacht> Ich Nein, wir wurden einfach gescampt. Naja, eine Stunde später haben wir ihn nochmal abgebaut. Da hatte er dann doch sehr viel mehr HP. Und das war meine Reaktion. Ja. Eine Menge Boosts. Und das war's. <lacht> nice.